jetzt kommt die Rodin Coil dran mhm. ja, Habe ich Glück gehabt hier dieses Wag äh, Rad von einem Kinderwagen das hat genau 36 Unterteilungen einwandfrei na gut kann es losgehen so schaut der Kreis dann aus ne? also in 36 Teile unterteilen ihr könnt natürlich auch noch einen viel größeren nehmen und dann in 360 Teile unterteilen ne? wie ihr lustig seid ja und dann ähm, wird nach Anleitung vorgegangen und zwar wo ist unser Pin 1? Hier ist unser Pin 1. Okay und dann gehen wir vom Pin 1 auf, wer ja, die Rodin-Anleitung lesen kann, der weiß wo es hingeht, auf die 16, genau. Auf die 16. Und dann auf die 31. So. Erst einmal 15er-Schritten zurück auf die 10. Und da 10 auf die. Na, komm, ne? Welcher kostet da das? ist 22? Ne, 25 muss sein, ne? Genau, auf die 25. 25. Auf 4. Na, das aus, ne? gut ne? gemacht. Das soll nicht passen. 4 auf 19. 19 auf 34. 35 auf 13. 13 auf 28. So, weiter noch die Ziele. Durch, ne? so. und, ach nee, die 22 haben wir auch noch. Die 22 ist auch noch. So, und dann geht's zurück. Ach die Eis. So. Müsste unsere erste Windung fertig sein, ne? Sieht halbwegs gleichmäßig aus? Habe ich irgendwo was verpasst? Nö, ne? Schaut Judas. Halbwegs. Das hier richten hier? So. So, und jetzt machen wir da halt so viele Windungen drauf, wie es geht, ne? war schon mal nichts. So, das ist keine normale Rodin Coil. Ne? Das ist eine um 180 Grad verdrehte Rodin Coil, wenn man so sagen will. Ich glaube um, nach Walter Russell ne? irgendwie ist das ähm, auf seinem Mist gewachsen, wenn man das irgendwie ausdrücken kann. Glaube ich zumindest. Ne? Ihr könnt mich da gern korrigieren. Ja, na schauen wir mal. Und jetzt kommt noch eine Wicklung drüber hier ist ja dann noch eins frei, ne? männlich, weiblich oder plus und minus oder blau und rot oder was auch immer wollt und dann tun wir jetzt den göttlichen Draht, wenn man ihn so nennen will, dann noch drauf Hm, naja, bis gleich. Und so sieht es dann komplett fertig aus, ne? also hm. So eine Mischung aus äh, Rodin Coil um 180 Grad verdreht äh, und Unification Coil. Ne? Keine Ahnung ob das irgendeinen Sinn macht, also ähm, mit dieser Wicklung die ich hier außen drauf gemacht habe, hier sind die Enden, konnte ich bis jetzt nichts Weltbewegendes rausfinden. Puh, ja, aber ja, die restlichen Sachen, ja, die sind ja eigentlich schon ziemlich bekannt, ne? also wenn man so... Ja, diese, diese rodin Coil dann an eure Bedini-Ansteuerung ranhängt. Die ist mal nicht ganz so sauber wie sonst. Einfach so ein bisschen Larifari, aber scheint trotzdem gut zu funktionieren. Aha. Jetzt. Schwingt sich nicht jedes Mal gleich an. Und klingt schön. Wenn ja, man es mit einem Magneten in die Nähe kommt. Ja, ein bisschen zu Musik machen vielleicht, ne? aber sonst, ja, ich konnte da nicht ganz so viel rausfinden. Natürlich kann man jetzt hier an den Bedini-Ausgang, ne, in alter Manier irgendwelche LED-Leuchtmittel hängen, aber ja, in meinen Augen hm, ist da jetzt alles, ist, ist es nicht so viel anders, wie wenn man eine normale Bifi-Lage wickelte Spule nimmt. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob diese Geometrie hier wirklich so viel ausmacht. Hm. Ein was zumindest ähm, konnten wir, ne, ich sag ganz bewusst, wir doch rausfinden und zwar hat mich der ähm, äh, Sky Affe, ne, ich verlinke ihn mal unten mit, das eine mal besucht und haben ein bisschen rumprobiert und ähm, er ist dann irgendwann mal auf den Gedanken gekommen, mal so ein bisschen an dieser Herzzahl irgendwie was zu ändern ne, und wie man das am besten machen kann. Wenn wir es jetzt normal einschalten, ne, sind wir da bei 1773 Kilohertz bei dieser Einstellung. Weil ich natürlich am Potti rumdrehe, kann man die Kilohertzzahl auch noch ein bisschen einstellen. Ja, aber was er dann rausgefunden hat, das ist echt für... Ja, also, <lacht> Mich hat es echt gefreut. Mal gucken, für was man das noch irgendwie gebrauchen kann. Ne? Und zwar haben wir da einfach so eine normale Alu-Schüssel. Zweimal dieselben, unten liegt eine so auf der Spule. Ja, und wenn wir jetzt mit dieser anderen hier oben drauf gehen, merkt ihr was? Stellen wir es mal ganz drauf. Hui, jetzt geht's es ab. weil gleich mal verdoppelt. Der Ton ist auch ein ganz anderer. Ja, hm. naja, aber so viel, so viel richtig Brauchbares ist erstmal hm, vielleicht so noch nicht dabei, wer weiß. Na Mal gucken, für was man es gebraucht. Danke jedenfalls nochmal als geier für den Tipp.